Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge den Roche, dem Digital-Marketing-Videoblog im Internet rund ums Thema Digital-Marketing. Und heute schaue ich ein paar Mal auf dieses Blatt herunter, weil ich habe jetzt ein paar Informationen, wo ich auch ein bisschen nachschauen muss, weil es doch sehr viele Informationen sind. Es geht nämlich darum, was brauche ich für eine Live-Übertragung, was brauche ich da an Equipment und was benötige ich da, und das möchte ich dir ein bisschen näher bringen. Du kannst natürlich auch auf www.fragdenroge.ch alle Folgen nachschauen. Das lege ich dir auch ans Herz, damit du da wirklich fit wirst in Sachen Digital Marketing. Gut, dann haben wir schon mal beim Start die Frage, wo ist Livestreaming überhaupt möglich? Ich sage mal, bei Facebook und entsprechend Instagram ist es relativ einfach machbar. Du stellst dein Handy auf und ab dafür. Dann gibt es noch YouTube, da geht es ein bisschen ja, sagen wir mal, etwas komplizierter. Du kannst das entweder über deinen PC machen und es gibt aber auch die Möglichkeit, über Twitter Werbung zu machen bzw. Äh, ein Livestreaming zu starten. Da ist es ein bisschen komplizierter und zum Schluss natürlich Periscope. Das ist eine App, die du nutzen kannst. Ich habe sie mal genutzt. Sie wird nicht mehr so oft genutzt. Es hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt, weil eben diese Live-Übertragungen auf Facebook und YouTube so einfach wurden in den letzten Jahren. Dann hast du die einfachste Möglichkeit, wenn du Facebook livestreaming machst. Du stellst ein Handy auf und gehst live. Das kannst du auf allen Plattformen entsprechend machen. Dann ist es relativ einfach. Der Nachteil ist natürlich, dass du, ich sag mal, vom Mikrofon her vielleicht nicht die allerbeste Qualität hast. Beim, beim iPhone vielleicht noch ein bisschen eine bessere Qualität als bei einem anderen oder so. Ich will da jetzt aber nicht irgendwie Werbung machen für irgendein Smartphone. Und bei Facebook Live ist es einfach so, dass du nicht über 3G oder 4G oder über das normale. Äh, Handynetzwerk gehen solltest, sondern wirklich eine WLAN-Verbindung herstellen, nach Möglichkeit auch eine WLAN-Verbindung, die äh, sehr guten Durchsatz hat, dass der Router nicht so weit weg ist, weil dann hast du eine stabilere Verbindung und dann wird auch nicht zwischen den äh, verschiedenen Qualitäten gewechselt. Dann beim Smartphone, wie ich schon gesagt habe, da ist wahrscheinlich der Nachteil des äh, Mikrofons. Es gibt aber auch da schon Möglichkeiten, wie du ein Mikrofon anschließen kannst und hast dann halt keine Möglichkeit, noch zusätzliche Informationen irgendwie einzublenden äh, auf dem Smartphone. Und dafür gibt es dann natürlich entsprechend äh, Software, die du nutzen kannst, um bei Facebook und so weiter live zu gehen. Ich mache das zum Beispiel bei Valle Luzern. Und äh, habt eine spezielle Software, da gibt es dann auch ein Live-Scoring und so weiter. Wenn du da Interesse hast, wie das funktioniert, kannst du dich gerne mal an mich wenden. Einfach auf fragdenroche.ch gehen und ganz unten deine Frage stellen. Dann beim Smartphone haben wir noch ein Problem mit der Perspektive. Das heißt, du hast nur eine einzige Perspektive. Du kannst also nicht mehrere Kameras aufstellen und mehrere Perspektiven machen für deine Live-Übertragung. Und das ist natürlich auch von, ich sag mal, von der Weite her, je nachdem, wie weit weg das du bist, äh, ist es ein bisschen doof. Jetzt gerade auch zum Beispiel bei Volley Luzern, wo ich festgestellt habe, dass teilweise wirklich die Qualität nicht so gut ist beziehungsweise man das Spiel nicht gut nachvollziehen kann, äh, wenn die Kamera zu weit weg ist. Ich habe teilweise auch leider zwei, drei Vereine, bei denen ich mich einfach nicht anderswo äh, platzieren kann. Und deswegen ist es da dann ein bisschen schwieriger. Dann, wenn du zum Beispiel ein externes Mikrofon nutzt und dann zum Beispiel die Software XSplit oder auch X äh, oder Broadcast nennt sich die, ich weiß es jetzt gerade nicht. Äh, es gibt aber zwei Softwarehersteller, die das nutzen. Ich selber nutze XSplit. Dann musst du unbedingt schauen, wenn du ein Mikrofon benutzt, dass du einen sogenannten Grenzschalldruck von mindestens 130 Dezibel hast. Weil wenn es dann ein bisschen laut wird, überschlägt die Stimme bzw. Das, äh, das Ambiente und dann klingt das nicht mehr so gut. Dann beim Livestreaming über Facebook ist es nur in HD möglich, also maximal mit der Auflösung 1280x720. Full HD wird nicht unterstützt, deswegen solltest du dann auch die Software entsprechend einstellen. Mit dem Handy ist das absolut kein Problem, der streamt einfach, was er hat. Dann noch bei der Framerate würde ich sagen, äh, ca. 30 Frames per Second, also 30 FPS, was du einstellen kannst. Mehr brauchst du auch nicht für das Livestreaming. Und auf YouTube ist die volle Übertragung möglich. Das heißt, du kannst da auch in Full HD streamen. Und wenn du es zum Beispiel machst wie ich, wie bei den äh, Spielen bei Rolle Luzern, dann ist es halt nur möglich normal in HD, aber die Qualität auf YouTube ist ein bisschen besser. Dann für professionelles Livestreaming, ah, genau hier habe ich es aufgeschrieben, OBS, Open Broadcast Software und XSplit. Ich selbst nutze XSplit, um live zu gehen bei verschiedensten Events und so weiter. Da brauchst du natürlich auch ein Laptop, was mindestens einen i7 Prozessor drin hat mit der, von der achten Generation. Du musst auch schauen, dass der Grafikprozessor mindestens äh, 8 bzw. 6 GB Arbeitsspeicher hat. Du brauchst eine sogenannte dedizierte Grafikkarte, das heißt eine Grafikkarte, die eingebaut ist und nicht einfach nur den Cache von dem äh, Prozessor nimmt. Und damit kannst du dann entsprechend Livestreaming machen. Open Broadcast Software und äh, XSplit sind grundsätzlich mal kostenlos. Die kannst du einfach äh, so nutzen. Es gibt aber Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel das Ganze äh, in einer Premium-Version anbietest, dann hast du die Möglichkeit, äh, da mehrere Kanäle zum Beispiel zu befolgen mit dem gleichen, äh, mit dem gleichen Inhalt. Und Zusätzlich zu den sogenannten, äh, beziehungsweise zu dem Livestreaming hast du in der Software noch die Möglichkeit, sogenannte Overlays äh, zu nutzen, wie ich das zum Beispiel mache mit dem äh, Live-Scoring. Das ist eine Grafik, die ich erstellt habe, die ich dann über das Bild äh, drüber lege. Und so hast du dann die Möglichkeit, natürlich relativ gut auch äh, dieses Scoring anzubieten. Da gibt es auch eine kleine Software, die du dir herunterladen kannst. Gut, ich hoffe, ich konnte dir da jetzt ein bisschen weiterhelfen rund ums Thema Livestreaming. Gibt es also mehrere Möglichkeiten, entweder mit dem Smartphone, mit einem anständigen Mikrofon oder über eine Software mit einem äh, sehr gut leistungsfähigen Laptop. Also ich habe für meinen Laptop gut äh, 2000 Franken bezahlt, weil das wirklich eine Rennmaschine ist. Also Ich empfehle da einen sogenannten Gaming Laptop zu nehmen. Die sind immer gut dafür. Und, äh, freue mich natürlich, wenn du mir vielleicht auch mal ein Video von deiner Live-Übertragung schickst. Am besten einfach auf fragdenroge.ch ganz unten das Formular ausfüllen und kannst mir dort nicht nur die Frage stellen, sondern eben auch die Informationen zusenden. Jo, Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen der nächsten Livestreaming-Projekte und wir hören uns und sehen uns in zwei Wochen wieder.